Ich spiele Reise nach Corona. Ich spiele Reise nach Corona. Ich spiele Reise nach Corona. Ich spiele die Reise hier zu Hause. Was soll ich machen? Weiß ich nicht. Was soll ich tun? Oh, pack deine Sachen. Hä, hey, warum? Na, dann hast du was zu tun. Hm. Ich spiele die Reise nach Corona. Ich spiele die Reise nach Corona. Ich spiele Reise nach Corona. Ich spiele die Reise hier zu Haus. Erst letzte Woche wisst es noch, in jedem Dorf und jeder Stadt, da haben wir uns getroffen in den Clubs, die man so hat. Ja, genau jetzt, wo du sagst, wird mir sowas bewusst und heute hängen wir zu Hause und die Leute schieben Frust. Bloß warum, frage ich mich, es gibt so viele gute Sachen, die man jetzt endlich mal schaffen kann, jetzt hat man Zeit zum Machen. Ich knack den hs -Kur bei Tetris. Bau mir der Bude und am Tisch. Ich spiele gegen mich Schach. Und nicht, ich, ich, ich weiß es nicht, was soll ich machen? Weiß ich nicht. Was soll ich tun? Oh, pack deine Sachen. Hä, warum? Na, dann hast du was zu tun. Hm.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 Wie gesagt, das letzte Woche ging ich täglich raus und rein. Ich konnte es kaum erwarten, auf Arbeit zu sein. Ja, auch ich kann mich erinnern, ständig war ich im Büro, trank meinem Kaffee vom Computer, ach, was war ich froh. Und heute ganz betrübt bin ich bei mir daheim am Tisch. Ich drehe so langsam durch, was, was soll, soll ich machen? Weiß ich nicht. Was soll ich tun? Oh, pack deine Sachen. Hä, hey, warum? Na, dann hast du was zu tun. Ich spiele die Reise nach Corona. Ich spiele die Reise nach Corona. Ich spiele Reise nach Corona. Ich spiele die Reise hier zu Hause. Nun, was soll's, sind wir mal ehrlich? Endlich haben wir was wir wollten. Gab's doch so viele Tage, an denen wir nicht wollten, aber was sollten Und jetzt daheim mit unseren Kindern, da fällt uns schon was ein. Bis dahin packen wir die Koffer aus und danach wieder und ein. Danach wieder ein. Wir spielen die Reise nach Corona. Ich spielen die Reise nach Corona. Wir spielen die Reise nach Corona. Ich spiele die Reise hier zu Haus. Ich spiele die Reise nach Corona. Ich spielen die Reise nach Corona. Wir spielen die Reise nach Corona. Ich spiele die Reise hier zu Haus. So, das ist es jetzt also. Hallo. Das erste oh. Musikvideo dieser Art. Mir ist ich hoffe, es gefällt oh, euch. Lasst am besten ah, einen Like drunter. Egal, ob es euch gebacken. gefällt, macht es einfach. Hast du gehört? Ich danke. Ich ich wünsche euch eine gute Hat Zeit. Bleibt gesund. Pack deine Sachen. Hm. Oh. Ich will nochmal das Lied hören.